Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept und zwar mit Tofu. Tofu an sich ist ja relativ geschmacksneutral, hat aber andererseits den Vorteil, es nimmt unglaublich gut Geschmäcker an. Man kann es also unglaublich gut marinieren und damit arbeiten. Und was ich euch heute zeige, könnt ihr entweder als Hauptgericht nehmen oder wie zum Beispiel, wie ich es zeigen werde, beim Salat als Zugabe. Also lasst euch überraschen und am Ende des Videos seht ihr wie immer Rezept und den Link dann, wo ihr dann Zutaten alles herbekommen könnt. Also, ich leg los. Das ist also das fertige Rezept. So sieht der Tofu dann aus. Wahlweise, wie ich es gemacht habe, entweder als großes Stück, dann könnt ihr es als Hauptspeise oder sowas auch nehmen, wenn ihr mögt. Sehr, sehr schön auch auf Reis. Oder, wie ich es andererseits jetzt dargestellt habe, als Würfel. Auch hier wieder sehr schön mit Reis oder zu irgendwelchen asiatischen Gerichten. Oder wie hier zu einem sommerlichen Salat. Und dann noch so als würzige, pikante Dreingabe mit dabei. Wenn ihr das nachmachen möchtet, schaut nach unter www.veganic.de Schaut in die Mitte, scrollt runter, dort seht ihr den eigenen Gratis-E-Book-Bereich. Bei Rückmeldungen an mich, Fragen zu Videos oder Ähnlichem, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus.veganik.de. Dann war es das für heute. Euch viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!